Wie kann ich in Starter die Menüleiste nutzen? Zunächst mal die Frage, was ist eigentlich mit der Menüleiste gemeint? Das ist diese Leiste hier oben, mit der ich in Starter alle möglichen Funktionen ansteuern kann. Erste Frage, wie kann ich in Starter einen Datensatz öffnen, indem ich das Menü verwende? Dafür fangen wir hier ganz links an, gehen auf File, dann kann ich hier jetzt auf Open gehen und einen Datensatz auswählen, den ich zum Beispiel auf meiner Festplatte gespeichert habe. Oder ich kann hier unten auf die Beispieldatensätze gehen, dann sage ich, ich möchte mir die Beispieldatensätze anschauen, die in Starter installiert sind und dann wähle ich hier einen der Beispieldatensätze aus. Ich nehme einfach mal direkt den allerersten Auto.dta, indem ich hier auf Use klicke. Dann schließe ich das wieder und schau mal, was jetzt passiert ist. Hier sehe ich jetzt schon eigentlich das wichtigste Feature der Menüleiste in Starter. Sobald ich dort etwas anklicke, passieren immer zwei Dinge. Das erste ist, dass der Befehl ausgeführt wird. In diesem Fall war das der Befehl, der Starter mitteilt, dass dieser Datensatz Auto.dta geöffnet werden soll. Das sehe ich daran, dass hier oben jetzt eine Variablenliste erscheint. Diese Liste war vorher leer. Und zum anderen wird mir hier in der Ausgabe, das hier ist der Ausgabebereich, angezeigt, welchen Befehl ich ausgeführt habe. Das ist sehr nützlich, wenn ich später denselben Befehl oder einen ähnlichen Befehl nochmal ausführen möchte, dann brauche ich nicht wieder mich komplett durchs Menü durchklicken, sondern ich kann einfach den Befehl hier kopieren. Und genauso mache ich es jetzt auch. Ich kopiere hier diesen Befehl. Copy. Dann wechsle ich in meinen Do-File, den ich schon geöffnet habe. Wenn Sie noch nie mit Do-Files gearbeitet haben, empfehle ich mein Video zum Thema Erstellen von Do-Files. Und dann gehe ich jetzt in meinem Do-File an diese Stelle hier und füge das ein, was ich hier gerade aus der Ausgabe kopiert habe. Wir sehen also hier, ich habe einen Do-File vorbereitet, indem ich einfach mal kurz hingeschrieben habe, was wir machen möchten. Wir möchten einen Datensatz öffnen, dann möchten wir ein Histogramm für eine bestimmte Variable erstellen und als drittes dann dieses Diagramm, dieses Histogramm noch bearbeiten und verändern. Okay, wir gehen erstmal zurück in unsere Benutzeroberfläche und ich gebe Ihnen zunächst mal einen kleinen Überblick über das Menü. Die wichtigsten Punkte, wenn man anfängt mit Shutter zu arbeiten, sind im Menü zunächst mal hier Data, Graphics und Statistics. Unter Data finde ich alles, was mit der Bearbeitung und Veränderung der Daten zu tun hat geht also damit los, dass ich die Daten beschreiben kann. Ich kann den Dateneditor öffnen. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie sich gerne mein Video zur Eingabe von Daten an. Ich kann ähm, die Daten sortieren, Datensätze miteinander kombinieren etc. Ich kann auch hier bei Create or Change Data neue Variablen erstellen oder Variablen umkodieren. Das sind alles Dinge, die mit dem Menü relativ kompliziert sind. Da empfehle ich Ihnen eher die Vorgehensweise, direkt über die Befehle, die ich in den jeweiligen Videos dazu zeige. Dann haben wir hier die Punkte Graphics und Statistics. Da wird es schon interessanter, weil wir dort das Menü teilweise gewinnbringend einsetzen können. Bei den Graphics ist es so, dass man hier eben alle Grafiken findet, die Starter so anbietet. Für den oder die Einsteigerinnen sind natürlich am interessantesten die Diagramme, die hier oben auftauchen. Das sind hier oben zunächst mal die Diagramme, die sich auf zwei Variablen beziehen, wie zum Beispiel Scatterplots. Dann haben wir hier die Balkendiagramme, was man nicht so oft braucht, sind Punkte- oder Kreisdiagramme. Dann haben wir hier die Histogramme. Also für uns zunächst mal relevant hauptsächlich die Histogramme und diese Balkendiagramme hier. Und als drittes dann der Bereich Statistics. Da findet sich alles, was Starter bietet an statistischen Analysen. Und das beginnt mit einfachen Häufigkeitsdiagrammen mit denen auch hier die Videos von mir beginnen und geht dann bis zu komplexen statistischen Analysen. Wenn wir eine einfache Häufigkeitstabelle erstellen möchten, gehen wir hier auf Summaries, Tables and Tests und klicken uns dann durch auf Frequency Tables und dann One-Way Table, weil wir uns für eine einzelne Häufigkeitstabelle für eine einzelne Variable interessieren. Hier sieht man schon, das ist ein relativ langer Klickweg, wenn man da einmal den Befehl verstanden hat, ist es einfacher, ihn direkt einzugeben. Das Beispiel, was ich jetzt zeigen möchte, sind die Diagramme, weil wir dort das Menü sehr oft nutzen können, weil die Diagrammbefehle oft sehr lang werden und es dann einfacher ist, das Menü zu verwenden und den Befehl in den Do-File einzufügen. Also folgendes Beispiel. Wir gehen auf Histogramm und sehen jetzt hier dieses Dialogfeld. Und ähm, so sind die Dialogfelder in Starter immer aufgebaut. Man hat hier oben eine Menge an Tabs, mit denen man arbeiten kann. Und innerhalb der Tabs hat man dann ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Man beginnt eigentlich immer links bei dem Main-Tab. Meistens kann man da schon die wichtigsten Dinge einstellen. Wenn man dann später weitere Details einstellen möchte, zum Beispiel etwas zur Y-Achse eingeben möchte, zur X-Achse oder einen Titel, dann muss man eben hier sich durch die Tabs, Klicken und überlegen, wo ähm, man die Möglichkeit dazu haben könnte. Wir bleiben jetzt erstmal in diesem Main-Tab und fangen hier oben an. Da können wir zunächst mal sagen, wie die Variable heißen soll, äh, die wir analysieren wollen. Dafür haben wir immer so ein Dropdown-Menü und können dort die Variable auswählen. Wenn wir den Variablen-Namen kennen, können wir noch eintippen. Das geht beides. In diesem Fall ist hier äh, der Name der Variable Price. Das sehen Sie auch hier auf der rechten Seite, die uns interessiert. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Bins, das sind die Intervalle, also die Balken in dem Histogramm zu verändern. Und hier haben wir die Möglichkeit, Einstellungen zur Y-Achse vorzunehmen. Wir verändern erstmal gar nichts, sondern führen ähm, den Befehl so aus, wie wir ihn bis jetzt sozusagen erstellt haben. Und dafür habe ich jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier auf OK klicken, dann wird der Befehl ausgeführt und das Menü wird geschlossen. Probieren wir das mal aus. Das Menü wird geschlossen und hier sehe ich jetzt das Balkendiagramm so wie ich es gerade äh, das Histogramm so wie ich es gerade ausgeführt habe. Das schließe ich wieder und gehe jetzt nochmal neu ins Menü, Graphics, Histogramm. Und ähm, Sie sehen jetzt hier auch eine wichtige Einstellung des Diagramms, dass die Veränderung, die ich im Diagramm bzw. in diesem Dialogfeld hier vorgenommen habe. Dass die noch drin sind. Also, diese Einstellung, dass wir hier uns für die Variable price interessieren, sind noch drin, werden nicht gelöscht. Wenn wir jetzt nicht OK klicken, sondern Submit, dann passiert folgendes: Der Befehl wird ausgeführt, das heißt, das Diagramm wird angefordert, genauso wie gerade eben, als ich OK geklickt habe. Der Unterschied ist, dass das Diagramm weiterhin geöffnet wird. Entschuldigung, das äh, Dialogfeld hier auf der rechten Seite weiterhin geöffnet ist. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt ein ähm, bisschen mehr ausprobieren kann, ohne jedes Mal wieder neu ins äh, Menü mich reinklicken zu müssen. So, Das heißt, wir haben jetzt hier auf der rechten Seite OK und Submit kennengelernt. Kanzel ist also einfach, um, das, ähm, um die, das, Diagramm, äh, das Dialogfeld zu schließen. Das äh, zeige ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier dieses Diagramm ändern möchte, dann habe ich äh, die Möglichkeit, einfach hier in, in diesem Main-Tab Dinge zu verändern. Beispielsweise möchte ich jetzt mal hier auf Percent gehen, damit hier prozentuale Angaben gemacht werden auf der Y-Achse. Und dann gehe ich auf Submit und dann sehen Sie jetzt, das Diagramm wird hier verändert und zwar wird hier auf der Y-Achse eben jetzt ähm, eine prozentuale Angabe gemacht. Okay, diesen Befehl, wie wir ihn bis jetzt erzeugt haben, möchten wir mal in unseren Do-File kopieren. Dafür gehe ich hier in die Ausgabe und sehe, so wie sieht der Befehl jetzt aus. Histogram, Price, das ist die Variable, Komma%. Percent, das ist also die Option, die dafür sorgt, dass auf der Y-Achse Prozente angezeigt werden. Das kopiere ich und füge es in meinen Do-File hier ein. So. Dann wechseln wir wieder ins Menü. Also wenn ich jetzt hier auf die Benutzeroberfläche gehe und hier wieder mein Menü öffne, was ja noch offen ist, dann können wir uns jetzt mal hier noch weitere Einstellungen in diesem Dialogfeld hier anschauen. Und zwar gucken wir uns mal noch hier unten diese drei Buttons an, unten links. Das erste ist ein Fragezeichen. Wenn ich da draufklicke, dann komme ich zur Hilfe des jeweiligen Befehls, den ich gerade geöffnet habe. In diesem Fall heißt der Befehl, mit dem ich mich hier beschäftige, Histogramm. Das steht ganz oben links im Dialogfeld. Wenn ich hier also draufklicke, dann lande ich in der Hilfe an der Stelle, wo ähm, die Hilfe das Thema Histogramm abhandelt. Wenn Sie sich für die Hilfe im Allgemeinen interessieren, auch dazu habe ich ein Video erstellt. So, Dann haben wir hier diesen Reset-Knopf. Damit kann ich äh, dafür sorgen, dass alle Einstellungen, die ich hier im Menü vorgenommen habe, wieder auf Null gestellt werden. Das wäre dann praktisch, wenn ich diese Analyse hier abgeschlossen habe und mich dann mit etwas ganz anderem beschäftigen möchte, also mit einer ganz anderen Variable. Dann macht es Sinn, hier auf Reset zu gehen. Ich zeige das einmal. Dann ist alles hier weg, sowohl der, Vari der Variablen-Name als auch alle anderen Einstellungen, die ich hier vorgenommen habe. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit Copy Cl Command to Clipboard. Das äh, braucht man eher selten, weil der Befehl ja, sobald ich ihn ausführe, also okay oder Submit klicke, ohnehin hier in der, ähm, im Ausgabefeld angezeigt wird und ich ihn dann kopieren kann. Okay, wir ähm, ändern nochmal die, die Voreinstellung wieder so, wie wir es eben gemacht hatten. Also hier gehe ich auf Price und hier gehe ich auf Percent. Und dann schauen wir uns mal jetzt noch an, was man hier bei den Bins machen kann. Ich kann hier klicken... Auf Number of Bins, da kann ich also sagen, wie viele Intervalle in diesem äh, Histogramm auftauchen sollen. Und die Voreinstellung ist jetzt hier 10, das kann ich einmal auf 5 ändern und klicke dann auf Submit. Und dann sehe ich, dass das äh, Diagramm dann folgendermaßen aussieht. Und so kann ich jetzt ein bisschen ausprobieren, wann das Diagramm meinen Vorstellungen entspricht. Also ich kann jetzt hier die Zahl auch nochmal auf 12 ändern, Submit und so weiter. Sobald mir das äh, Diagramm gefällt gehe ich wieder hier in die Ausgabe, kopiere den Befehl, so wie er jetzt aussieht. Man sieht jetzt hier, dass eine weitere Option dazugekommen ist, bin in Klammern 12, also dass ich 12 Intervalle haben möchte, kopiere ich mir wieder und füge das dann hier in meinen Do-File ein, sodass ich diesen Befehl dann weiter nutzen kann. Soweit zum Menü. Abschließend noch kurzer Hinweis. Es lohnt sich immer, diese Kombination von Menü und Du-File zu verwenden, um die Befehle später wieder weiterverwenden zu können. Und ganz wichtiger Punkt, das Menü ist eben immer dann hilfreich, wenn man eine Option nicht kennt und auch mit der Hilfe äh, nicht weitergekommen ist. Dann äh, hilft mir das Menü, neue Optionen und Befehle dann kennenzulernen. Viel Erfolg!